Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video und ich möchte euch heute ein Kabel vorstellen, das Fiber USB-C Kabel als Ersatz zum Oculus Link Kabel und äh, ja, wir haben hier ein Kabel was roundabout 45 Euro kostet, 4,5 Meter lang ist und ich habe es noch nicht ausgepackt, aber es bietet scheinbar die gleiche Flexibilität wie das Oculus Link Kabel. Wir werden uns das gleich aber nochmal genauer anschauen, werden das auspacken oder entzwirren und äh, dann schaue ich mir das mal an, wie die Flexibilität hier ist. Wir werden uns die Datenraten anschauen vom Oculus Link Kabel und dann vom Fiber Kabel und ich finde, für 45 Euro hat man dann eventuell ein gutes Konkurrenzprodukt, weil das Oculus Link Kabel immer noch 99 Euro kostet. Und das ist natürlich eine Stange Geld für einfach nur ein Kabel. Und ja, ich bin gespannt, wie es abschneidet, wie auch die Datenrate aussieht. Ist sie besser, ist sie schlechter? Und ja, ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Oh, da sind wir wieder, und ich würde sagen, als allererstes werde ich das jetzt mal auspacken und wir schauen uns dann wirklich mal die Flexibilität an. Das mache ich jetzt mal hier erstmal von den Kabel. So, jetzt haben wir es hier, und ich habe auch hier gleichzeitig das Oculus Link Kabel. Und jetzt schaue ich mir das einfach mal im Vergleich an. Ja, wir haben hier die identischen Stecker vom Kabeldurchmesser würde ich sagen, sind die identisch und auch von der Flexibilität würde ich sagen, sind die, sind die auch identisch. Also ich finde jetzt hier keinen großen Unterschied zwischen den zwei Kabeln. Ne? Meta Quest Kabel, nicht Oculus mehr und äh, das ist das Fiber und also meiner Meinung nach identisch und ja, bietet auch mit 4,5 Metern auch eine ganz gute Länge an. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in den Verbindungstest, schauen uns das Ganze mal an, ähm, ob wir hier wirklich Unterschiede haben oder nicht. Und äh, ja, danach äh, gehe ich mal zum Fazit über. Ja Leute, da sind wir beim Verbindungstest und das geht ganz einfach. Wenn wir unter Oculus Software unter Geräte gehen, und oh, das ist es ja eigentlich Meter, aber wir haben ja hier immer noch die Oculus äh, Zeichen, für mich bleibt es irgendwie Oculus. Ähm, gehen wir unter Geräte, dann auf die Brille, Quest 2, dann gehen wir ganz nach unten und äh, gehen auf den USB-Verbindungstest. Wenn wir jetzt Verbindungstesten drücken, werden Datenpakete hin und her gewechselt und äh, ja, die Zeiten werden gemessen. Und demnach kann man dann auch sagen, was wir für eine Datenrate haben. Und äh, das schwankt bei mir zwischen 2,5 und 3 Gigabit pro Sekunde. 1 Gigabit pro Sekunde, entsprechend 125 Megabyte pro Sekunde. Das nur mal so zum Vergleich, dass man so ein bisschen was hat. Ja, 2,7 Gigabit pro Sekunde. Und äh, ja, das schwankt auch mit dem Oculus Link Kabel oder Meta Link Kabel schwankt das zwischen 2,5 und 3 Gigabit pro Sekunde. Ich denke mal, je nachdem, was der PC gerade macht, ob ich aufnehme oder nicht, das ist natürlich auch eine Auslastung für den PC und äh, demnach äh, schwankt die Datenrate immer so ein bisschen. Aber 3 Gigabit pro Sekunde habe ich meistens und das reicht auch vollkommen zum, zum Spielen. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal über zu dem fiber test So, jetzt habe ich das äh, fiber kabel angeschlossen an die Quest 2 und jetzt werden wir mal schauen, ob wir einen Unterschied zwischen den Meta-Quest-Kabel haben und äh, ja, jetzt starte ich nochmal den Verbindungstest. Jetzt werden die Datenpakete mal wieder hin und her geschoben. Ich erwarte eigentlich ein gleiches Ergebnis. Das Ganze hängt an einem USB 3.2 Gen 2 Port dran. Und äh, ja... Ja, hier haben wir jetzt 3 Gigabit pro Sekunde. Wie gesagt, ich habe gesagt, es schwankt. Je nachdem, was ich mache am PC, ähm, schwankt es immer ein bisschen. Und ähm, ja, das ist jetzt ein gutes Ergebnis meiner Meinung nach. Und äh, ich würde sagen, ich teste das Kabel jetzt mal auf Tauglichkeit zum Spielen und so weiter. Und dann sehen wir uns im Fazit wieder. So, bevor wir zum Fazit kommen... Nochmal ganz kurz auf die Homepage zu gehen. Also hier haben wir fibercable.com und da kostet das Kabel 79 US-Dollar. Aber wenn wir jetzt auf Amazon gehen, da werde ich euch auch einen Link unten in die Beschreibung packen. Wenn ihr das bestellen wollt, könnt ihr das darüber machen. Das ist ein Affiliate-Link, damit unterstützt ihr mich natürlich dann auch. Aber kostet euch... Kein bisschen mehr. So, wir haben jetzt hier 42,99 Euro und das ist im Gegensatz zum MetaLink-Kabel natürlich äh, ja, viel, viel günstiger. Mehr als die Hälfte. Und äh, wir haben hier eine gute Ersparnis. Das MetaLink-Kabel kostet 100 Euro und hier sind wir bei 42,99 Euro. Von daher äh, ja, kann man das soweit erstmal empfehlen. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Fazit. Und äh, ja, ich habe jetzt zwei Stündchen mal damit verbracht, mal mit der Quest gespielt und äh, um mal zu gucken, habe ich irgendwelche Ausfälle, gibt es Probleme und äh, wie eben schon gesagt, die Flexibilität ist, ist komplett identisch und ähm, vielleicht ist es sogar ein identisches Kabel, ich weiß es nicht, nur anders umgelabelt. Auf jeden Fall habe ich da keine Probleme mit gehabt, konnte alle Spiele ohne Probleme spielen, ohne Aussetzer und äh, ja, sah so gut wie immer aus mit dem Linkkabel. Und äh, ja, ich kann nur sagen, wer noch kein Linkkabel hat, kein meta Linkkabel der äh, sollte darauf zurückgreifen, sage ich mal, weil das ist natürlich ein großes, großer Unterschied. Normales USB-Kabel kann ich nicht empfehlen, weil die halt sehr starr sind und hier haben wir wirklich so eine Art ja, Glasfaser, spezielles Glasfaserkabel. Und äh, ja, das ist super flexibel und das braucht man auch beim, beim VR-Zocken, weil wenn da irgendwas starr ist, sich umwickelt und äh, ja, das, das macht dann keinen Spaß. Und hiermit habe ich echt äh, ja, viel Spaß gehabt. Ich habe vorne direkt eine USB 3.2-Buchse, eine Frontbuchse und äh, damit habe ich mit 4,5 Meter hier überhaupt kein Problem gehabt. Und äh, ja, ich kann es nur empfehlen. Ich habe jetzt keinen Langzeittest, also... Wenn ich jetzt irgendwie nach drei, vier, fünf Wochen oder zwei, drei Monate noch was feststelle, werde ich natürlich ein Video dazu machen. Aber erstmal kann ich das weiterempfehlen. Ist eine vorsichtige Weiterempfehlung auf jeden Fall. Und äh, ja, bei dem Preis, ähm, ja, ich hätte es fast gesagt, kann man nichts falsch machen. Aber im Gegensatz zum MetaQuest-Kabel haben wir hier natürlich eine, eine große Ersparnis. Und ja, solltet ihr euch echt überlegen, wer, ähm, ja, nicht auf Kabel verzichten möchte. Wem eher Link oder Virtual Desktop jetzt von der Qualität zu schlecht ist, der muss definitiv dann auf einen Link-Kabel zurückgreifen. Das geht nicht anders. Man sieht den Unterschied natürlich, aber ähm, ja, ist teilweise schon marginal, manchmal aber auch nicht. Man hat besonders keine wlan aussetzer Also manche Router haben ein bisschen Probleme mit Virtual Desktop oder Airlink und da kann es natürlich schon mal zu ein paar kleinen Mini-Rucklern kommen. Das hat man jetzt mit dem Linkkabel natürlich nicht, da geht es ein bisschen flotter von der von der Stange, sage ich einfach mal. Und ähm, ja, das war es eigentlich zu meinem kleinen Video hier. Ja, die Firma Fiber hat mir zwei Produkte zur Verfügung gestellt und ja, das war das erste und äh, ich mache noch ein zweites, das ist ein Adapter auch für die Pico wieder und äh, ja, den zeige ich euch dann auch noch. Ja, dann Dankeschön fürs Zuschauen und äh, ja, wer mir ja noch kein Abo gegeben hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das jetzt tun würdet. Einmal auf Abo-Button drücken bitte und äh, ja, Like da lassen wie immer. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.